Hallo und herzlich willkommen ihr fantastische Menschen zu einer weiteren Folge Retro Panda blättert. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und heute haben wir eine relativ frühe Ausgabe und zwar vom August 92. Titelthema ist 16-Bit-Power, die heißesten Games für Super Nintendo. Ja, das Super Nintendo erscheint bald. Ja, da muss ich ein kleines Vorwort machen und zwar aus dem Jahrgang 92 habe ich bei einer eBay-Auktion relativ günstig ja, fünf Ausgaben gekauft, die da erschienen sind. Ich glaube das waren alle, ich bin mir gerade nicht unbedingt sicher. Ich habe die relativ günstig bekommen. Also fünf Magazine für knapp 20 Euro habe ich knapp bezahlt. Ist, äh, denke ich mal, ein sehr, sehr guter Preis eigentlich. Was ich halt leider nur später gesehen habe, ist, ihr seht's, der Vorbesitzer hat den zum Aufbewahren gelocht und ja, gut. Das heißt, wir werden in den nächsten Ausgaben auf jeden Fall immer bei den Magazinen diese Löcher da haben, aber ich mein Gott, es gibt Schlimmeres und für den Preis passt das natürlich und einfach so zum Durchblättern und zum nostalgie reicht das ja auf jeden Fall. Also würde ich sagen, ja das Magazin ähm, denke mal ja Super Nintendo, ich denke mal andere Spiele werden das nicht sagen, das wird denke ich mal so eine Art Sonderausgabe sein, was es aber eigentlich eine reguläre Ausgabe, ist wenn ihr <lacht> versteht was ich meine, aber lange genug der Vorrede, schauen wir einfach mal rein. Ja, wie man sieht, es ist ein Super Nintendo Special auf jeden Fall. Ja, das Club Nintendo Redaktion, ein starkes 7 in Groß Ostheim. Da sind sie alle und Inhalt, das Super Nintendo Special. Allgemein kommt mir die Ausgabe aber relativ dünn vor. Das ist natürlich jetzt durch diese durch diese Kamera sehr schlecht zu sehen, aber es fühlt sich nicht sehr dick an. Aber ich würde sagen, wir steigen gleich rein. Auch hier natürlich die Leserbriefe und... Oh, Guckt euch mal an. Ist das nicht ein herrlicher Kuchen? Oh, ja, das Magazin fällt so etwas auseinander. Man merkt schon, es ist von 92. Guckt euch mal diesen wunderbaren Super Mario Kuchen an. Mensch, herrlich. Auch hier die Zeichnung. Also ich konnte als Kind bei weitem nicht so gut zeichnen auf jeden Fall. Aber auch hier mal wieder das Bild hier in der Mitte, das ist natürlich pure 90er, ach herrlich, da hat sich wer seinen eigenen Kalender gebastelt. Ja, so kreativ war ich den leider auch nicht, weil ich leider nicht zeichentechnisch begabt bin, aber naja. Ja, steigen wir gleich ein, Super Mario World, war natürlich äh, der große Kracher gleich zum Erscheinen von Super Nintendo. Hier wird nochmal alles schön dargestellt und wie immer, ich weiß, ich wiederhole mich, ich finde einfach diesen herrlichen Zeichenstil dieser frühen 90er in den Super, äh, in den Club Nintendo Magazin und so weiter, in den Werbeanzeigen. Das heißt, so einen ganz eigenen Zeichenstil, so ein bisschen knuddelig, aber sehr farbenfroh und alles, finde ich immer noch herrlich. Also wunderbar. Das ist einfach Sagi pur. Das würde man heutzutage irgendwie anders zeichnen, aber na, ich finde es schön. Feder, Schlüssel zum Öffnen, Sturzflug auf die Gegner. Ja, ja, das... Äh, das habe ich äh, nie so ganz hinbekommen muss ich sagen. Ich weiß auch nicht wieso der Drehsprung ist natürlich alles klar. Ich glaube, ich muss zu dem Spiel nicht mehr groß sagen, oder? Also wer von euch den, das nicht gespielt hat, es tut mir leid, aber es ist eines der Must-Have und Must-Play für den Super Nintendo. Eines der besten Plattformen auf jeden Fall und das gleich zu Start. Also das kann wirklich nur Nintendo immer, dass gleich bei den Launch-Titeln so eine super Qualität da ist, wo sich manche Dritthersteller ja immer so erst nach der Jahren nach rantasten müssen. Man sagt ja nicht umsonst, bei jeder relativ neuen Konsole sind die ersten, Titelmeister so ah na ja da müssen die Entwickler ja immer noch ein bisschen gucken, wie die Technik ist, wie gestalten sie am besten die Grafik, die, die Spiele am Ende eines Lebenszyklus einer Konsole sind meistens oder eigentlich immer wirklich wesentlich besser, sehen besser aus, sind verfeinert und so weiter, weil die halt die Erfahrung gesammelt haben und gut klar. Die die Nintendo hat es selber entwickelt, dass wir gleich von vornherein abschätzen was man da alles rausholen kann und so weiter. Ne? Aber herrlich. Und auch natürlich, die Insel, die ist wirklich bei jedem eingebrannt. Ne? Muss ich gucken. Noch eine Seite. Das war, das war wirklich super. Das, da, daran kann ich mich erinnern, dass ich bei diesem Bosskampf... Dass ich, also ich hatte Super Mario World ja nicht als Kind, aber ein Kumpel gesehen. Und ich fand das super faszinierend, weil das ist ja auch auf so einer... Auf so, so einen Halbkreisinsel quasi, die in der Lava schwimmt. Und je nachdem, ob man da links oder rechts ist, bewegt die sich halt nach links und rechts. Und das fand ich super, super faszinierend irgendwie damals, dass sie das so dynamisch bewegt und auch entsprechend skaliert. Ich schätze mal, da wird auch der Mode 7 Effekt zum Einsatz gekommen sein. Aber das fand ich echt super. Oder auch hier dieses... Ähm ich halte es mal ein bisschen rein, ich weiß nicht, äh, je nachdem ob ihr es auf, auf ein äh, Smartphone guckt und so weiter, ich halte es mal ein bisschen länger rein, da hat es mit diesem Gitter, dass man quasi auch hinter dem Gitter agieren konnte, das ist, das ist merkbar, trotzdem dass es 2D ist, verschiedene Ebenen gab, das war wow, also wirklich, das war wirklich, äh, Sprung von 8 Bit zu 16 Bit war gefühlt wirklich ein, ein Riesensatz und das hat man sogar als Kind gut feststellen können. Ja. Natürlich ein Zelda, Link to the Past, das habe ich allerdings als Kind gehabt und habe es geliebt. Ich habe es damals aber nie durchgespielt, weil ich bin dann irgendwann in der dunklen Welt irgendwie, war bei Dungeon 3 oder 4, keine Ahnung, kam ich mir nicht weiter. Und dann kamen irgendwann andere Spiele, ich, ihr kennt es, ne? Und dann spielt man dann eine Zeit lang ein Spiel nicht und dann kommt man da irgendwie so ein bisschen raus und so weiter. Aber herrlich, also das ist für mich das zweitbeste Zelda-Spiel, was es überhaupt gibt. Ihr kennt ja meinen äh, Favoriten-Nummer. 1 dann erfle ich euch ja fast jedes Video mit, wie fantastisch das, ich das Spiel finde, aber das ist ebenso super, das hat auch noch mal so, also wirklich, diese Start-Line-Up, was, was Nintendo, ich glaube, Zelda ist, ist nicht komplett zum, zum Erscheinungsdatum erschienen, sondern ein bisschen später, aber sagen wir mal, in diesem Anfangszeitraum, was da in Spielen rausgehauen wurde, ey, das ist, wow. Da muss man wirklich Hut ab von Nintendo. Da haben sie wirklich für jeden was dabei. Und jedes einzelne Spiel hat wirklich volle Power gezeigt. Und ja, Legend of Zelda... Wunderbar. Also auch dafür, wie Super Mario wird, dass es so ein frühes Spiel ist und trotzdem so viel aus dem System rausholt. Aber hier, das meine ich ja mit den ganzen Zeichnungen und so weiter. Diesen, dieser Zeichenstil, ach, ich finde einfach herrlich. Ja, das Schmetterlingsnetz, ähm, das war ja, glaube ich, so eher optional, glaube ich, als Item zum Beispiel. Das war auch zum Beispiel fantastisch, dass es, dass es Items gab. Die, die man optional haben konnte, um sich halt bestimmte Vorteile oder so kleinere Sidequests und sowas zu, zu erledigen, aber nicht unbedingt nötig waren. Das heißt, man kann eigentlich durch das Spiel durchgehen und hat sowas gar nicht, irgendwie nie benutzt. Zumindest glaube ich theoretisch, ich weiß gar nicht, ob es da also wirklich irgendwo vielleicht doch noch eine Aktion gab, aber ist egal. Ja, diese Medaillons, die haben mich äh, genervt, als ich das jetzt ja, vor zwei, drei Jahren nochmal durchgespielt habe. Weil ich finde, die, dass, dass man diese Medaillons braucht, um weiterzukommen. Die sind ja teilweise wirklich komplett frei in der Welt irgendwo, dass man die findet. Da muss man erstmal kommen. Und das finde ich so, so zum Schluss hinein, da finde ich halt Links Awakening besser, weil das linearer ist. Da weiß man halt immer, was man tun muss. Und hier ist es wirklich so, hm, naja, hier und da. Äh, deswegen ist es für mich nur das Zweitbeste, aber es ist natürlich, muss ich auch da nicht viel zu sagen. Super Art type Ja, Shoot em Ups sollten natürlich auch bedient werden. Jetzt kommen wir mal zu einem nicht Nintendo Spiel auf jeden Fall. Habe ich damals nicht gespielt, aber die Art type Serie ist mir so aus Prinzip sympathisch, weil ich nämlich A-Type auf dem Gameboy damals hatte und natürlich hoch und runter gespielt habe. Ich bin überhaupt nicht gut, was Shoot'em-Ups angeht. Deswegen weiß, kann ich jetzt auch gar nicht ganz, ganz, ganz genau sagen, was jetzt Super A-Type jetzt komplett irgendwie abhebt und was nicht. Es ist schön zu spielen, aber wie das jetzt in der Serie an sich zu verorten ist, das kann ich leider überhaupt nicht sagen. Aber auch da zeigt es wieder die Power des Systems. Aber... Da merkt man natürlich schon diese, diese Dritthersteller-Geschichte und zwar gibt es da natürlich so einige Slowdowns auf jeden Fall. Also hier auch, auch wirklich die Effekte und so weiter. Also, weil man, das, man muss das wirklich aus den Augen eines NES-gewöhnten Kindes sehen, dieses Magazin. Das, da ist das hier die wahre Fundgrube. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das Magazin damals hatte oder nicht, aber ich hätte hier, glaube ich, wirklich jeden einzelnen Screenshot <lacht> komplett aufgesaugt. So herrlich. Ja, super Castlevania. Auch hier super tiptop. Auch hier ist natürlich mit der Peitsche, dass das so also eine Art Upgrade, dass man die Peitsche so plus und frei schwingen kann. Ihr wisst, was ich meine. Ist natürlich hier auch super. Also hier in diesem Magazin haben sie bisher wirklich nur Spitzentitel. Also, das ist wirklich die reinste Werbe-, Werbemagazin für 16 Mitte. Also, ich glaube wirklich, wer dieses Magazin sich damals geholt hat und sich nur überlegt hat, ein Super Nintendo sich zu holen, wurde hiermit auf jeden Fall überzeugt. Also hier Peitsche ist nun Chaco, haben sie es genannt. Ja, wunderbares Spiel, herrliche Musik, die wirklich Gänsehaut macht. Ach, hier wird nochmal kurz äh, die Vorgänger quasi beschrieben, ist natürlich auch nicht schlecht. Und auch hier, genau hier, sieht man das mit dem Zaun, fand ich auch hier damals, auch das habe ich damals nicht gespielt, habe ich ja beim Test nachgeholt, die, diese zwei Ebenen, finde ich klasse. Ich habe das Spiel sogar in OVP, nur fehlt mir leider die Anleitung dazu. Ist auch nicht ganz billig als OVP, aber ich hatte da einen ganz guten Deal mal, Geschafft ja wunderbar, ich weiß nicht, herrlich auch hier ähm, haben sie da diesen Mode 7 Effekt benutzt, um dann quasi auch die Räume teilweise zu drehen. Das war wirklich, dass dass die Level und die Räume an sich auch noch interaktiv waren, also über von wegen äh, irgendwelche Blöcke kaputt machen hinaus. Ach, herrlich, ach, die Tipps und Tricks Seiten haben sie. Ach, guck mal. <lacht> Ja, also die Lösung zu dem Terminator 2 Problem. Herrlich, also die, die Lösung hätte ich damals echt gebraucht. Ich habe da ja, das war eines meiner ersten Testvideos, da habe ich das auch schon mal angesprochen, dass das sehr zweifelhaft ist und nicht sehr einfach lesbar ist. Und zwar, wer es nicht kennt, das Spiel, das Spiel kann sehr, sehr frustrierend sein, weil ja gleich im ersten Level, das ist relativ lang gestreckt und dann gibt es verschiedene hohe Türme und die muss man in einer bestimmten Reihenfolge quasi kaputt schießen. Und äh, das wird einem quasi, wenn denn überhaupt, nur sehr kryptisch im Spiel gesagt. Deswegen ist der Tipp natürlich echt super, äh, weil sonst also als Kind bin ich da immer und immer wieder gescheitert. Ich glaube, irgendwann kam ich mal in dieses Motorrad-Fahrlevel, was in Level 2 war, aber auch nur durch Glück, wenn ich weiß, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber als Kind hat man das ja immer und immer und immer wieder gespielt und irgendwann habe ich wahrscheinlich durch Zufall die Türme in der richtigen Reihenfolge erledigt. Keine Ahnung. Jetzt sind wir hier schon in der Mitte. So viel zum Thema. Ist, glaube ich, echt ein, echt ein kurzes Magazin. Hier, ne? ja, F-Zero-Poster. Herrlich. Ich weiß nicht, warum, aber diese Gesichter hier, also die beiden zumindest, die haben sich bei mir in das Gedächtnis irgendwie eingebrannt. Ich meine, das ist, weil, ich weiß nicht, ich, ich denke mal, da kommen wir gleich noch zu, aber das war ja das Spiel, um diesen Mode-7-Effekt zu demonstrieren, noch vor Super Mario Kart und ähnliches. Ah, schade, dass hier die Löcher drin sein, das hätte man sich cool auch als Poster aufhängen können, aber auch hier, das ist irgendwie nicht so Hochglanz gezeichnet. das ist so ganz normal gezeichnet, das ist irgendwie herrlich, herrlich, aber ich weiß nicht, irgendwie diese beiden Köpfe haben sich bei mir eingebrannt, ich weiß gar nicht wieso, ach da haben wir es ja auch gleich, <lacht> f ist natürlich ein super, super schönes und auch solides Rennspiel, hat ein super Geschwindigkeitsgefühl, natürlich, passt ja auch zu dem Spiel, das soll ja in der Zukunft spielen, wo man quasi so mit, ja, Schwebeautos, also die können nicht frei fliegen, sondern, ja, so, ja, die, die so etwas über, über die, über die Straße und, ähm, die sollten natürlich auch 400 km/h und so weiter fahren. Und die einzelnen Charaktere haben natürlich auch einzelne Autos. Ich nenne es mal Autos einfach. Und die haben natürlich auch entsprechende Vor- und Nachteile, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, hier sieht man es natürlich. Nur so wurde durch diese Mode 7 Skalierungsmöglichkeiten, konnte man halt diese Strecken halt entsprechend darstellen. Ne? Ja, und auch der ganze Stil und so weiter. Ich glaube, auf dem Nintendo 64 gab es noch einen F-Zero, oder? Eigentlich müssten sie doch mal, dann äh, finde ich, mal einen Teil davon machen. Die, die Serie haben sie irgendwie viel zu früh. Haben sie die, ja, einfach so liegen lassen. Ne? Die verschiedenen Strecken mit Sprüngen und so weiter. Sehr schön. <lacht> oh. <lacht> Paperboy 2. Ha. Also. Sagen wir es mal so, wenn ich jetzt die Power von dem neuen 16-Bit-System zeigen wollen würde, da würden mir andere Spiele <lacht> einfallen, die das besser zeigen sollen. Aber naja, gut, die Auswahl war wahrscheinlich nicht hoch. Paperboy zwar die auf den Gameboy hoch und runter gespielt. Aber naja, also grafisch, da. Ich, ich halte das hier mal so ein bisschen näher ran, dass ihr mal ein bisschen die Screenshots besser sehen könnt. muss mal mit dem Licht aufpassen, nicht, dass das zu dunkel wird. Ich hoffe, ich sehe das richtig hier im kleinen Vorschau-Display. Also, von der Grafik her sieht es sehr, sehr dem Gameboy ähnlich, wobei der Gameboy wird wahrscheinlich auch nur ein Port sein. Und das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen für die Super nintendo version weil die müsste ja eigentlich wesentlich mehr können. Ja, Paperboy 2, ich habe nie verstanden, warum das, warum diese Serie so, so beliebt ist und so bekannt ist. Das war ein früher Arcade-Automat, wo man halt, ja, einen Zeitungsjunge, so einen typischen amerikanischen Fahrrad spielt, der dann halt Zeitung austrägt und wirft. Ja, ich weiß nicht, also ich habe das Modul als Kind gehabt. Ich weiß nicht, ob ich mir das gewünscht habe oder einfach geschenkt bekommen habe. Ich tippe mal auf Letzteres, <lacht> da man eigentlich als Kind sich andere Sachen gewünscht hat. Aber na gut, man kann, muss ja auch die Eltern verstehen, die hatten keine Ahnung, was was ist und äh, haben bei den Spielen wahrscheinlich, keine Ahnung, zum Geburtstag, Weihnachtsgeschenk mal ge sich beraten lassen und dann, oh, ja, Zeitung austragen, ja, das ist nicht so brutal, da kann man nichts mit falsch machen, kriegt er. <lacht> Irgendwie sowas wird das sein. Ha, wunderschönes Comic. Es wurde ja schon auf der Titelseite auch äh, komischerweise angekündigt. Wie immer, ich halte die Flossen weg, dass ihr euch das mal genauer anschauen könnt. Jetzt habt ihr zu Ende pausiert. Und jetzt gucken wir mal die Tipps und Tricks-Ecke. Das Magazin ist wirklich ziemlich dünn. Und es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwelche Seiten fehlen würden oder sowas. Ich gucke gerade. Ja, wird das Spiel auf jeden Fall kürzer als gewohnt. Bill and Ted's Excellent Game Boy Adventure, das soll scheiße sein. <lacht> Star Wars, NES, Super Mario Bros. 3, der Emanuel. Mega Man, Dr. Biden ist Rache. Mein erstes Mega Man-Spiel auf jeden Fall. Ja, Fortress of 4, Wunderbares Spiel. Mal gucken mal, was der Test ist, äh, der Tipp ist. Wenn ihr in den Raum seid, an dem am Ende Michael auf euch wartet, erspielt ihr eine Schatztruhe über euch. Doch was tun, wenn man keinen Schlüssel hat? Springt einfach von der beweglichen Plattform auf die erste und dann auf die zweite Säule. Dort ihr einen, bekommt ihr einen Schlüssel, der ihr vorher nicht zu sehen war. Mit diesem Schlüssel erhaltet ihr aus der Truhe Shield of Protection, mit dem ihr nun bessere Chancen habt im Kampf gegen Malakiel. Wisst ihr Bescheid? Photos of 4. Pilot Wings. Ja, das hatte ich als Kind. Ach, da finde ich immer noch die Musik, die ist so super schillig. Ich weiß nicht. Ich finde das auch, das soll natürlich zeigen, was dieser Mode 7 Effekt alles erreichen kann. Finde ich herrlich. Ich weiß auch nicht warum. Das ist halt so ein Ganz anderes eigenes Spielprinzip irgendwie, aber es ist so super zum Entspannen durch diese entspannte Musik und so weiter. Ich habe das wirklich als Kind sehr, sehr ausdauernd gespielt, obwohl es eigentlich nicht so unbedingt mein Spiel hätte sein dürfen, sagen wir es mal so. weil Man wollte natürlich eher so Ballerspieler haben und Plattformer wurde hier nicht irgendwie in einem Doppeldecker irgendwelche Ringe durchfliegen, aber finde ich echt schön. Finde ich echt schön. Ich glaube auch auf der, auf dem Nintendo 64 gab es doch einen Titel und auf der Wii, ich weiß es gar nicht. Aber na gut, das, das ist natürlich auch, denke ich mal, so vom Spielprinzip her könnte ich mir da, ich sag, keine moderne Version irgendwie großartig vorstellen, weil aus also heutigen Sicht wäre es glaube ich langweilig, weil grafikmäßig, äh, da hat man schon so gut wie alles gesehen, ne? da muss man jetzt nichts mehr demonstrieren, aber finde ich herrlich die ach, Drachenfliegen, oh, aber mit diesen Aufwinden und so weiter, boah, ich habe da stundenlang probiert, als durchgespielt hatte ich es auch nicht, ich fand es auch interessant, dass es da diese Kampfhubschrauber-Missionen gibt, aber ach, ich weiß nicht, geht es euch auch so, dass das ja auch so Spiele habt, die, die ihr einfach so als entspannt im Kopf habt Schon so als Kind irgendwie, herrlich, wunderbar, sehr schön. Super Tennis, ja ist Tennis. Habe ich auch schon äh, vor Ur-, -Ur, -Ur, -Ur einen Test zugemacht. Ist ein Tennisspiel. Ich bin schlecht in Tennisspielen, aber na gut, zum Start des Super Nintendo muss es natürlich auch ein Tennis- und ein Fußballspiel geben. Ist klar, damit die Sportspielbegeisterten zufrieden sind. Super Soccer habe ich nie großartig reingespielt, wobei ich ja auch jetzt bei Fußballspielen jetzt nicht so der große Freund bin, muss ich natürlich auch sagen. Ich bin da... Also das einzige Fußballspiel, was ich sehr, sehr gerne gespielt habe, ist Nintendo World Cup. Und zwar war das ja quasi nicht so, dass sie den Sport so gesehen nicht so ernst nimmt. Man kann die Gegner umholzen ohne Ende, irgendwann bleiben sie sogar liegen und so weiter. Da hatte ich immer ein bisschen mehr Spaß dran als diese Fußballsimulation auf jeden Fall haben wir hier? WWF Super WrestleMania. Ja, cool. Das habe ich auch noch nie gespielt, obwohl ich äh, WWF Superstars 1 und 2 auf dem Game Boy hoch und runter gespielt habe. Ich weiß, von euch gibt es viele, viele Anhänger vom äh, wrestling Sport äh, Ja gut, damals konnt, kannte man natürlich alle Namen, aber ich habe, gesagt, noch nie ein Wrestling-Match von damals oder so gesehen, aber man irgendwie, man kannte einfach die Namen und äh, hatte seine Lieblingskämpfer und sowas, seltsamerweise. Aber ich habe irgendwie bei wrestling den Zugang dazu gefunden ich weiß auch nicht, wieso muss ich vielleicht irgendwann mal machen, aber es ist auch gar nicht so schwer da reinzufinden, Finde ich ja das war schon, wie gesagt. Es ist äh, ein ja, 51 Seiten. Sehr, sehr kleines Magazin. Ja, top 10 ist natürlich nur NES und äh, Game Boy, ist klar. Das Super Nintendo war da ja noch nicht erschienen. Es sollte ja, wie gesagt, heiß machen. Ich schätze mal, die nächste Ausgabe wird dann wirklich der Launch des Super Nintendo sein. Ja, aber guck wir mal. Leserprofis. Ich glaube, irgendwer hatte mal in den Kommentaren gefragt, was unterschied Unterschied zwischen Leser und Profis ist. Soweit ich weiß, ist diese Profi-Spalte bedeutet, dass das die Magazinredakteure oder Mitarbeiter von Nintendo halt entschieden haben. Denke ich mal. Super Mario Bros. 3. Ja, wundert nicht. Zelda wundert auch nicht. Adventure of Link. Ja, kann man machen. Chip and Chap, Little Nemo, Super Mario Boss, Chip and Chap, Battle of Olympus, DuckTales, ja, sieht gut aus. Game Boy, schau mal, Gargoyles Quest, also Platz 1 Super Mario Land, ist klar. Tetris, Gargoyles Quest, Tetris Mega Man meinen sie da Dr. Wily's Rache, wahrscheinlich. F1 Race, dass dieses Rescue of Princess Blombett überall so gut abschneidet, ich... Verstehe es nicht. Ich ver oh Gott. Bart Simpsons Escape from Camp Deadly auf Platz 10. Quasi auf fast selben Stufe wie The Fall of the Foot Clan. Freunde, Leser. Ich glaube da war wirklich die Auswahl Auswahlwahrheit noch nicht so groß und der Simpsons Hype. Keine Ahnung. Anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Ja, wunderbar. Und auch hier zum Schluss zeigen sie nochmal die drei Systeme, die man quasi machen kann. Ja, hier, herrlich, ne? Noch vierstellige Postleitzahl. <lacht> Wunderbar. Ich würde sagen, ein schönes Heft, was wirklich ja, heiß auf das Super Nintendo macht, würde ich sagen. Ich danke euch, dass ihr heute wieder reingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr fantastischen Leute. Tschüss.